Willkommen bei Crank, die Show und heute haben wir für euch einen ganz besonderen Leckerbissen, denn... Ab dem 30. September kommt nach fast einem Jahr Verspätung die Pfefferkörner und der Schatz der Tiefsee in die Kinos. Und wir zeigen euch hier noch vor Kinostart die ersten sechs Minuten. Ja, denn Wild Bunch hatte uns ja schon zum ersten Teil den Anfang zur Verfügung gestellt und den habt ihr euch bislang fast 900.000 Mal angeschaut. Und das neue Abenteuer, in dem die Pfefferkörner auf der Spur nach einem Umweltskandal Nebstentführung sind, wird noch eine Schippe drauflegen. Ja, das werdet ihr ja gleich selber sehen. Der Anfang ist sozusagen wie ein James Bond aufgemacht. Natürlich für und mit Jugendlichen. Und anstelle eines Martinis, geschüttelt, nicht gerührt, hat sich Danny für euch einen coolen Pfefferkörner-Cocktail ausgedacht. Und das natürlich ohne Alkohol. Und nicht vergessen... Aber die Scheiße! Für den pfefferkörner nehmen wir uns Birnensaft. Fügen Apfelsaft hinzu. Dazu ein bisschen Zuckersirup. Und für den Geschmack noch ein bisschen Maracuja. Und dann dürfen natürlich die Pfefferkörner nicht fehlen. Das wird dann durchgeschickt in ein Glas gefüllt. So. Dann zeige ich euch noch einen kleinen Barkeeper Trick, den man zu Hause gerne verwenden kann, wenn man den Milchschäumer kaputt gemacht hat oder etwas in der Art. kriegt man nämlich ganz klasse Milchschaum hin, indem man Milch einfach in so einen coolen Shaker einfüllt mit Eiswürfeln durchshackt und dann habt ihr quasi perfekten Milchschaum um das Getränk noch etwas zu verschönern oder euren Latte Macchiato zu Hause zu machen. Und jetzt kommen wir zu unserer Hauptattraktion. Wir zeigen euch jetzt die komplette sechs Minuten lange Einleitungsszene von die Pfefferkörner und der Schatz der Tiefsee. Kinostart ist der 30. September. Geht hin, viel Spaß, liked uns, abonniert uns und bis zum nächsten Mal. Wo rennt er hin? Über die Klippen zum Strand. Alles klar. Sei vorsichtig, Tarun. Er nimmt die Abkürzung über die Brücke. Ich schneide Ihnen den Weg ab. Strumpf mit Augen. Wenn du näher kommst, dann kenn ich dich vielleicht. Na los, mach schon. Ende Gelände. Gib die Tasche zurück. Die Pfefferkörner haben dich gestellt. Auge gehen können. Danke. Ist es aber nicht. Wir halten zusammen. Los, komm. <lacht>